Mein Name ist Ingrid Detloff und ich möchte Ihnen mit diesem Video den Einstieg in die Arbeit mit dem Moodle-Plugin PDF-Annotation erleichtern. Grundlage ist eine private Demo-Plattform, die weitgehend dem Moodle-Standard nach einer Installation entspricht. Die Moodle-Aktivität PDF-Annotation basiert auf dem gleichnamigen Moodle-Plugin der RWTH Aachen, über die Online-Tagung -Mood dach 2020 wurde ich kürzlich darauf aufmerksam und habe das Plugin getestet. Die Aktivität PDF-Annotation gibt allen im Kurs die Möglichkeit, kontextbezogen, und das ist hier der eigentliche Nutzen, zu beliebigen Stellen eines PDFs kurze Fragen oder Kommentare zu formulieren, die dann seitlich in einer Leiste angezeigt werden. Das ist nützlich für Studierende, die Fragen zu einem PDF haben oder auch hilfreich zur Diskussion von Fachliteratur, die in Moodle ja meist als PDF zur Verfügung gestellt wird. Wichtig: Die Funktionalität ist nicht einfach bei jedem PDF verfügbar, sondern nur, wenn ein Moodle-Teacher eine entsprechende Aktivität PDF-Annotation angelegt hat. Auf den ersten Blick ist das Plugin sehr einfach, allerdings kann ein wenig Hintergrund nicht schaden. Meine Demo erfolgt anhand Version PDF Annotator Version 1.4 Release 2 vom 4. August 2020. Vielleicht ein wenig verwirrend, für die teilnehmerseitigen Beiträge gibt es verschiedene Bezeichnungen im Plugin. Fragen, Kommentare, Annotation, Beiträge. Nun zum Anlegen dieser Aktivität. Zunächst definieren wir wie üblich den Namen des Links und eine kleine Beschreibung, die für die Studierenden zur Orientierung dient, was sie entsprechend tun können oder sollen. In dem Fall auch Beschreibung im Kurs anzeigen. Dann wähle ich meine PDF-Datei, die annotiert werden darf, aus, lade sie hoch und muss nur noch entscheiden, welche Optionen zur Verfügung stellen sollen. Die Default-Einstellungen sind möglicherweise auf Ihrer Plattform anders. In dem Fall sind hier Votes, Likes erlaubt, dagegen Textbox und Freihandzeichnung, das heißt Texte oder Zeichnungen direkt im Dokument durchzuführen, verboten für die Studierenden. Und es ist momentan hier auch nicht erlaubt, das Original-PDF herunterzuladen oder in einem separaten Dokument die Kommentare. Gut, wir bleiben bei den Standardeinstellungen und gehen auf Speichern und zum Kurs. Ich ändere hier noch das, den kleinen Tippfehler hier mit dem Schrägstrich und gehe auf Speichern. So, wenn man draufklickt, sieht man jetzt in einer linken Spalte das PDF und kann entsprechend durchblättern und in einer rechten Spalte sähe man potenziell die Fragen und Kommentare. Oben drüber gibt es eine Menüleiste und darüber eine gewisse Statistik und Übersichtsleiste ähnlich einer Forendarstellung. Um eine Frage an einer bestimmten Stelle des PDFs zu stellen oder einen Kommentar zu posten, gibt es standardmäßig drei Möglichkeiten, die auf Wunsch jeweils auch anonym genutzt werden können, nämlich PIN, Rahmen und Textmarker. Als Teacher sehen wir übrigens auch die Optionen, die wir beim Anlegen deaktiviert gelassen haben, nämlich Textbox, Freihandzeichnung und die Download-Optionen. Das können wir uns über den Rollenwechsel auch noch mal genauer anschauen. Und man sieht, den Teilnehmern stehen wenige Optionen zur Verfügung, eben gemäß unserer getätigten Konfiguration. Und ehe wir Studierende etwas eintragen lassen, gehen wir in meine plattformweiten Teacher-Einstellungen für automatische Systemnachrichten. Die sind nicht im Profil, das ist wichtig, sondern hier unter Einstellungen Systemnachrichten. Und wir sehen, als Teacher hat man hier drei Optionen die ähm, festlegen, wie die Benachrichtigung erfolgt. Die linke Spalte wäre ein kleines ähm, benachrichtigungs -Icon hier über das Glockensymbol und hier die rechte Spalte, die derzeit grün ist, bedeutet, man bekommt eine Mail. Wenn man über dieses Glockensymbol direkt in der Moodle-Plattform informiert werden möchte, muss man aktiv normalerweise in der linken Spalte ändern und das tue ich jetzt auf ja, ich möchte eine Mitteilung, wenn eine neue Frage gestellt wurde oder auch, wenn ein Kommentar gemeldet wurde. Gemeldet heißt, als kritisch problematisch gemeldet, weil er vielleicht inhaltlich nicht okay ist und ein Teacher drüber schauen sollte. Gut. Damit gehe ich wieder hier in meinen Kurs zurück und klicke nochmal das Skript an. Inzwischen habe ich mich umgemeldet und bin nun als Teststudent hier eingeloggt und möchte Ihnen an dieser Stelle die drei Möglichkeiten einmal zeigen, davon eine in dem Fall mal anonym. Das heißt, ich schaue mir als Studierender dieses Dokument an und überlege, möchte ich das kommentieren, möchte ich Fragen stellen und wie möchte ich das tun. Zunächst einmal beschließe ich, dass ich bei dieser Grafik eine Frage habe zu dem ersten sechsten. 2002 Dann nehme ich das Pin-Werkzeug, platziere es zielgerichtet genau an dieser Stelle und stelle meine Frage. In der Hoffnung, dass entweder der Teacher oder ein Mitstudierender antwortet. Das ist ganz einfach Text eintragen, Annotation erstellen. In dem Fall mache ich das auch direkt unter meinem Namen und nicht anonym. So, und wir sehen, der Kommentar erscheint hier. Gut, als nächstes denke ich, dass ich diese Grafik hier nicht verstehe und ziehe einen Rahmen um die entsprechende Stelle, die mir unklar ist, und stelle meine Frage. Das ist mir jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm und deswegen sage ich, anonym posten. Auch hier wird jetzt der Kommentar angezeigt, eben mit dem Hinweis anonym und ein Teacher würde auch tatsächlich den Namen nicht erkennen können. Die dritte Variante für Studierende in meinem Beispiel besteht darin, per Textmarker einen Teil zu markieren und genau zu diesem Bereich dann eine Frage zu stellen. Ich markiere mal hier diese Überschrift und stelle meine Frage. Noch ist voreingestellt anonym, aber das möchte ich jetzt wieder unter meinem Namen, deswegen deaktiviere ich das und schicke es ab. Wunderbar, das heißt ich habe in dem Fall jetzt hier meine Fragenanmerkungen getätigt und würde mir auch als Studierender noch mal meine Einstellungen anschauen zu den Systemnachrichten und sehe, aha, ich würde eine Mail bekommen, wenn eine neue Frage gestellt wurde oder eine Antwort auf eine abonnierte Frage erfolgt. Fragen, die ich selber platziert habe, habe ich automatisch abonniert und werde benachrichtigt? Fremde Fragen könnte ich abonnieren, damit ich eine Benachrichtigung erhalte. In dem Fall sage ich jetzt mal, ja, ich möchte benachrichtigt werden. Wunderbar. Also wenn man benachrichtigt werden möchte, entweder hier diese Einstellungen entsprechend setzen oder einfach häufiger in den Kurs schauen und direkt die Aktivität aufrufen, weil das natürlich dort auch dargestellt wird. Gut, an dieser Stelle wieder kleine Pause und ich melde mich ab und werde einen weiteren Studenten zu diesem Dokument hinzuziehen, der auch etwas dazu beitragen möchte. So, inzwischen habe ich mich umgemeldet, bin nun Thomas Blau, ein weiterer Studierender und sehe erstmals dieses wunderbare PDF. Ich sehe, dass hier etwas markiert ist, hier eine PIN ist und dass hier auf der rechten Seite entsprechend Fragen Kommentare platziert sind. Ich kann hier umschalten zwischen alle Fragen in diesem Dokument und Fragen auf der jeweiligen Seite. Das heißt, wenn ich jetzt hier Seite 1 anklicke, dann springt er mir direkt zu den Fragen auf der Seite 1 und kann mir jetzt überlegen, ob ich eigene Fragen habe oder interagieren möchte mit den vorhandenen Fragen und Kommentaren. In dem Fall möchte ich Letzteres und ich stelle fest, hier kann ich ja helfen, welchen Wert hat das hier, denn ich weiß, der Wert ist 32, weil... und würde hier meine Antwort tätigen, entsprechend auf Antworten klicken und habe möglicherweise dem Kollegen hier schon geholfen. Dann würde ich jetzt entsprechend sagen, hm, das hier ist mir auch unklar, ich sehe das auch so, es müsste eher XY heißen, dann kann ich sagen, okay, ich vote mal für diese Frage, die erscheint auch mir wichtig, das heißt, das wird später angezeigt, dass eben mehrere Studierende sich für eine und dieselbe Frage interessieren, das ist auch für den Teacher relevant, und ich kann bei der Gelegenheit auch sagen, ich abonniere das, damit ich eine Benachrichtigung bekomme. An dieser Stelle wäre vielleicht der Moment, sich die Übersicht mal anzuschauen, was es denn überhaupt hier für Fragen schon gibt. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Übrigens interessant, ich kann mir auch, wenn ich das Dokument frisch ohne Kommentare sehen möchte, hier diese Annotationen ausblenden. Dann werden entsprechend diese Pins und Markierungen auch nicht mehr angezeigt. Aber ich schalte die mal wieder auf sichtbar für mich. Gut, bei der Übersicht habe ich die Möglichkeit, mir alle Fragen anzuschauen oder meine eigenen Beiträge. Starte ich mal mit meine Beiträge und dann sehe ich, aha, ich habe hier eine Antwort getätigt und insgesamt gäbe es diese Fragen hier. Und vielleicht noch interessant, hier sieht man in der Spalte wann das Ganze war, ob es anonym erfolgt ist. In dieser nächsten Spalte werden die Likes angezeigt. Wir erinnern uns, ich hatte ja selber hier abgestimmt. Hier wurden die Antworten angezeigt. Eine Antwort haben wir genau auf diese Frage. Und hier noch sehr interessant, wenn diese Aktivität PDF-Annotation mehrfach in im gleichen Kurs verwendet wird, dann wird das hier gemeinsam einsortiert. Einfach chronologisch werden diese Fragen sortiert und in der letzten Spalte sehen Sie, auf welches PDF sich das Ganze bezieht. Also das ist tatsächlich sehr relevant, wenn mit mehreren PDFs gearbeitet wird, die annotiert werden dürfen innerhalb eines Kurses. Die Statistik ist, glaube ich, jetzt weniger interessant, aber ich klicke für Sie zur Info einfach mal hier mit drauf. Das sehen übrigens Teacher und Studierende, wir sind ja gerade Studierende identisch an dieser Stelle. Gut. Für Studierende vielleicht noch interessant, da ja nun mehr Inhalt hier drin ist, was bedeuten diese kleinen Zahlen? Die Zahl links von den Sprechblasen bedeutet, es gibt zwei Fragen. Das ist jetzt hier auch nicht weiter aufregend. Wenn hier eine 0 steht, heißt es, es gibt auch noch keine Antwort. Und hier sieht man eigentlich sehr schön, da wo die Antwort war, war hier eine kleine 1 zu sehen. Und damit wechsle ich dann wieder zurück zur Teacher-Sicht. Ich bin nun wieder als Teacher Sabine Demo eingeloggt und sehe, ich habe drei neue Systemnachrichten. Da gehen wir doch jetzt hier mal gerade reinschauen und ich sehe als Teacher, hier wurde eine Frage gestellt, die auch schon gewotet wurde, kann natürlich als Teacher auch an dieser Stelle mir alle Dinge anschauen und sehe, oh hier gibt es ja schon eine Antwort, da schaue ich doch mal und freue mich als Teacher, dass Thomas Blau hier schon geantwortet habe und kann sogar sagen als Teacher, als richtig markieren, um halt allen zu zeigen, diese Antwort ist korrekt. Ich kann es natürlich auch lassen und mich hier nicht einmischen. Das liegt an der jeweiligen Situation und dem didaktischen Konzept. Das müssen Sie als Lehrender entsprechend entscheiden. Wichtig, ich kann als Teacher auch Fragen schließen. Schließen heißt es ist quasi eine geklärte Frage, weil man in seiner Übersicht eben auch umschalten kann zwischen offenen und geschlossenen Fragen. Das ist auch durchaus sinnvoll, das hier zu tun, weil die Frage ist beantwortet und damit ist das Ganze erledigt. Ähm, kleiner Hinweis, bearbeiten und löschen kann ein Teacher für alles, ein Studierender nur bei seinen eigenen Beiträgen. Wobei das nicht hilfreich ist, wenn das Teil einer Diskussion ist. Das sollte man durchaus meiden. So, ich habe die Frage geschlossen und somit erscheint hier dieses kleine Schlosssymbol. Übrigens hier dieser kleine grüne Haken für eine richtige Antwort, nicht zu verwechseln, ähm, auch sehr schön. Und bei Übersicht Fragen können wir uns jetzt nochmal vergewissern, es gibt zwei offene Fragen und eine geschlossene Frage. Als Teacher fragen auf Verbergen zu setzen, macht meiner Meinung nach wenig Sinn, weil die nicht ganz verborgen sind, sondern bloß als verborgen angezeigt werden und sich jeder fragt, was steht denn da eigentlich? Das ist insofern auch eigentlich ungünstig. Interessant vielleicht noch melden. Wenn man Beiträge melden möchte, dann kann man das als Studierender jederzeit tun, sollte man allerdings nur tun, wenn es wirklich sich um problematische, kritische Inhalte handelt und jetzt nicht leichtfertig mit umgehen. Ein Teacher bekommt eine Benachrichtigung oder Mail, je nachdem, wie das konfiguriert wurde, und ein Teacher kann dann bei Übersicht Meldungen, dieser Menüpunkt steht nur Teachern zur Verfügung, schauen, um was ging es und kann dann entsprechend diese Nachricht kommentieren, löschen oder was auch immer damit tun. Abschließend möchte ich Ihnen diese kleine Zusammenfassung zeigen und nur auf eine, einige teacher-seitige Punkte eingehen. Sie können sich per Stopptaste gerne in Ruhe alles durchlesen. Der Teacher gibt den organisatorischen Rahmen für diese Aktivität vor und entscheidet, wie sehr er sich einbringen möchte bei Fragen und inhaltlichen Diskussionen. Beim Anlegen kann er zum Beispiel im Beschreibungsfeld auch gleich darlegen, was seine Erwartungen sind und wie vorgegangen werden soll. Ich klappe mal eben auch noch die Hinweise, was Studierende sinnvollerweise mit dieser Aktivität tun könnten, auf. Das ist jetzt nicht komplett, aber im Grunde umfasst ist das Wesentliche, dass Studierende eben entsprechend posten können, diskutieren können, hochvoten können, sich ihre Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren können und gegebenenfalls Dokumente downloaden dürfen, aber das obliegt entsprechend dem Teacher. Und das soll es schon für heute gewesen sein. Vielen Dank und nun viel Spaß beim Ausprobieren.